Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Scrap Challenges. Heute mal wieder etwas ruhiger, nur mit unseren zwei Kandidaten, dem Leon und dem Juli. Hallo. Ich glaube aber nicht, dass es ruhiger wird. Wollte gerade sagen? Heute ist er wilder. Es wird zumindest im Voice jetzt ruhiger und ähm, weniger Durcheinander die challenge die ich mir für heute überlegt habe ihr könnt heute aufatmen ihr könnt ganz normal bauen ihr könnt ihr, ihr könnt heute quasi normal bauen mit der einzigen bedingung dass ihr knöpfe zeitversetzt macht wenn what, ihr mal what, what, wenn what ihr, machen wir knöpfe und anbaugeräte müssen zeitversetzt funktionieren wenn ihr mal euren Inventar guckt und sucht, habt ihr einen Timer. Ich hätte gerne, dass auf jeden Knopf oder was auch immer Schalter, der auf den Sitz verbunden wird, erstmal noch ein Timer dazwischen geschalten wird, der auf 5 Sekunden gestellt wird. Was? Das heißt, wenn ihr einen Knopf drückt, dann drückt ihr den halt und es dauert 5 Sekunden, bis das die Aktion ausgeführt wird. Oh Gott. Mhm. Das ist halt die einzige Bedingung. Das werde ich natürlich auch alles überprüfen, bevor es losgeht. Okay, ich sag mal mindestens 5 Sekunden. Wenn ihr gerne 10 Sekunden Verzug haben wollt, ist okay. euer Ding. Geht alle an eure Plätze. Ihr habt 42 Minuten Bauzeit. Alter, Also, 40 Minuten Bauzeit, ist jeder bereit? Dann würde jo. ich sagen 3, 2, 1. Los! Ja. Ich bin mal echt gespannt, was das für ein Chaos geben wird. Äh, sie haben ja heute extra ein bisschen mehr Zeit, mh, dass sie dann hoffentlich natürlich auch versuchen werden, mehr als einfach nur ein Fahrzeug mit vier Rädern zu bauen. Ähm, ja, Natürlich dazwischen, also da, da ist ja jede Steuerung von betroffen, bis auf WASD heißt, auch Schubdüsen und so weiter sind ja auch alle 5 Sekunden verzögert. Deswegen bin ich mal gespannt, ob und wie die damit klarkommen. Ja, 40 Minuten Bauzeit. Ich würde sagen, wir warten mal noch ein paar Minuten. Ich finde es echt schade... Huch, ne, das war jetzt nicht mein Ziel. Echt schade, dass man nicht den Sitz selber auch noch manipulieren kann. Das wäre halt echt Bombe. Wenn man WASD auch noch äh, um fünf Sekunden verzögern könnte, weil dann, dann, Heidewitzka, dann ist Chaos los. Das nenne ich mal ein, Allrad, ein Allradantrieb. Natürlich, was aber <lacht> lang zugeschaut ist. Hm? Ja, ja zugeschaut. Wa warum, warum soll ich in den ersten zehn Sekunden reinkommen, wenn? warum liegt den Block? Schon an. Ja, du bist jetzt ja schon fünf Minuten hier, deshalb. Ja ja. Warum liegt hier ein Knopf? <lacht> ich vielleicht noch, da von ich noch rum. oder von, S von Radio rum. Simon. Ja. Aber sonst liegt hier nichts mehr rum. So, wie sieht's bei dir aus, der aktuelle Plan? Ja, ja, okay. Hm. Ich hätte einfach gesagt Standard und dann. Mhm. Ja. Weil mit diesen fünf Sekunden Verzug kannst halt echt recht wenig machen äh, ja ich werde jetzt noch Schubdüsen nach vorne machen aber ich weiß nicht was die bringen soll mit mit so viel Verzögerung also jetzt ist einfach nur noch Schubdüsen dran und dann ja noch ein bisschen um entweder Umfallschutz oder oben auf dem Dach auch noch mal Räder mhm. äh, aber ich gehe wahrscheinlich eher auf Unfallschutz Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt, welche ich hier anschließen muss, die da. Ich muss ja den Unfallschutz auch mit 5 Sekunden einbauen. Oh. Alles, ja. Überall ein Timer, was auf den Sitz geht. Ich habe gerade schon gesagt, also ich finde äh, es wäre echt Bombe, wenn man den Sitz manipulieren könnte. Warum? Dann würde ich dem auch noch 2 Sekunden Verzug geben für WASD. Ja, natürlich. Also mit Lenken. <lacht> ja, ja. Aber das geht halt leider nicht. Ja, Gott sei Dank. So, dann mache ich hier noch. Ich wüsste zumindest nicht wie. So. Und so. Und so. Und so. Wichtig ist bloß, dass Leon nicht wieder sein Dings da baut. Sein Dings da? Ja, er Mini-Dings da. Ah so so, ich gehe mal wieder weg hier also es ist jetzt kein wettbewerb wer das kleinste fahrzeug gebaut ach du scheiße ist das ding groß das, das sieht fast aus, sieht fast aus wie, wie wie so ein teil von einer kette ja das eine ist ja auch eigentlich eher ein testfahrzeug gewesen ah ja als mir aufgefallen ist, dass ich ein paar Fails gemacht habe, habe ich es einfach ein neues gemacht. Ah ja. Aber wie gesagt, es ist ja auch keine Challenge hier, wer, wer das kleinste Fahrzeug baut, dafür gibt es keine extra Punkte. Jawohl, jetzt ist die Kette gebrochen. Hast du denn noch irgendwie einen Plan? Ja. Was du machen willst, ja? Ich werde mir vorne für Rampen dran bauen, die ich runter machen kann und hoch machen kann. Oder irgend sowas. Oder ich mache ah. gar nichts. Und fahre auf dem Wild rum. Okay. Und du baust damit ultra leichten Blöcken? Ja, aktuell erstmal, damit ich überhaupt ein Fahrzeug quasi habe. Und gewichtstechnisch stimme ich das später so später ab mit schweren Blöcken, ich einfach irgendwo reinkleben werde. Okay. Wo ich das mache, ist noch ein Problem okay. dran. Aber, aber, allgeme aber, allgemein diese, aber allgemein diese flachen Blöcke, die scheinen wohl viel Popularität hier gewonnen zu haben. Die verwendet irgendwie gefühlt jetzt jeder. Ja, Zumindest hatte ich dies. Auch in der letzten Folge. Naja. Ja gut, also ein bisschen bisschen Abwehr vorne. Beziehungsweise zum Angreifen. Wo vorne ist, weiß ich selbst noch nicht, ehrlich gesagt. Also <lacht> Ach, dem noch schöne Felgen verpassen. <lacht> Jawohl. Wenn schon, denn schon. Ja, klar. Und irgendwie noch mit Schubdüsen auch Power machen natürlich. Das ist nämlich noch das Problem, weil wenn ich das mache, hm. müsste ich ja entweder mit 5 Sekunden Delay machen oder mit einer WASD-Steuerung. Und, und das ich, geht, das weiß ich. Ich hm. weiß noch nicht wie. Echt? Das geht? Irgendwie geht das ja. Okay. Aber nicht. ja, äh, Schubdüsen, so wie ihr es kennen, werden normal auch mit dem Knopf bedient und sind entsprechend auch natürlich von dem Delay. <lacht> Wie das aussieht, das gefällt mir. Äh, der, der liegt da in seiner Kette drin. Okay, äh, so ich bedenke nur, dass die Timer eine gewisse Größe haben. Da sind zwar nur zwei Blöcke groß, aber ja, ja das Problem nicht, ist, ich weiß ja nicht, mehr, ob nicht. ich einbauen werde oder nicht. Hm dann hättest du natürlich keine vorrichtung die du heben senken könntest oder irgendwie genau. Schubdüsen um power zu geben also es sind äh, noch 25 halb minuten ja dann äh, lasse ich dich mal noch bauen husten uh! wir haben ein problem wir sinken Hilfe, die Titanic hat einen Felsen gerammt, wird er sinken. Oh nein. Ja, Stopper, weil ich ah, habe leider kann... zu hoch gebaut, damit mich nicht rausschieben kann. Ah, okay, dann, damit du dich weil einfach das ist in mir der in der an der Arena-Kante da verkeilen kannst. quasi. Genau, weil das ist mir in letzter Zeit dann doch zu häufig passiert, <lacht> dass ah, ich da einfach ah. rausgeschoben wurde. Und da ist es, äh, hoffe ich prinzipiell mal... Nicht so wichtig, dass es fünf Sekunden später kommt. <lacht> Muss man halt gut und schnell reagieren können. Ja, ja ich bin jetzt aufgebockt, wa? Ja. Ah, okay. Okay. Aber ich habe den doch schon auf schnell gestellt. Ja, geht wahrscheinlich. Nicht schneller. So dann habe ich das und, und, und das und das. <lacht> ja. Hui! Ja. Ah, okay. <lacht> ja. ja, das so, das so, das so. Warte, was passiert jetzt? Ja. Okay. Das heißt, äh, äh, äh, aktuell vier genau. Knöpfe. Aber mehr möchte ich jetzt aber auch eigentlich nicht machen. Und ich sehe auf jeden Fall eins, zwei, drei. Das ist ja auch noch ein On Timer. Das ist eine Steuereinheit, oder? Ja, also, ach, such mal. Äh. Ich müsste es ja so finden. Also, da ist die 1, da ist die 2, da geht die 3 und da geht die Ach, der ist runter versteckt. Ah, da. Nee. Von hinten. Von hinten, da. Da kommt man ran. Okay. Ja. Du, du verwendest auch die Medium-Blöcke. Ja, ich richtig? Sehe. Weil ich habe äh, merkt dass vor allem dieses äh, System mit dem Schub nach unten hat Probleme mit den leichten Blöcken. Okay. Deshalb habe ich jetzt die Medium genommen und die Motoren haben eh so viel Power. Ja, ja die muss ich die... jetzt da. Aber... Ich, ich, ich. ich muss jetzt wahrscheinlich, weil ich jetzt ja wieder Blöcke drauf gebaut habe, muss ich wahrscheinlich wieder eine Stufe erhöhen. Ja, ich bin mit den ist der... Motoren eh so weit unten. <lacht> Ja, also seit also dem Update seit dem Update mit, die, mit diesen komischen Soundstar vor allem. Ui, uff. Alter, also ich sag mal so, Angriff gefahren, ey. Eigentlich reicht's mir. Ah, wie die Reifen da umknicken, beim Ring. So, und dann gebe ich halt Schub. So. In 5, ja? 4. Ja. So. Ah ja. Also. Ey, du hast ein Rotor gedreht. Oh. Wie auch immer du das, du das geschafft hast. Was hab ich gedreht? Du hast die Schiffsschraube hinten gedreht, wie auch immer du das geschafft ja, hast. Ja, das war ganz einfach. <lacht> ah, ne, ich stell's dir doch nochmal eins hoch. Weil diese, ich kann es ja mal reingucken, die Motoren sind so gut wie aus. Ja, also Power haben sie auf jeden Fall, das weiß ich ja. Und vor allem, ja, jetzt pass mal auf, ich mache mal diesen Anpressdruck aus. Und dann, das hui. bringt so viel. Ja, dann merkst du richtig, wie schlecht die. Guck mal, äh, wie schlecht es eigentlich geht. Ja. Aber mit diesem Anpressdruck. Da kannst du das Spiel irgendwie In ein bisschen austricksen. 3, 2, 1. Achso, okay. ne, ich hab nicht gedrückt. Mit diesem Anpressdruck kannst du halt das Spiel so ein bisschen verarschen. Mhm. Okay. Ja. Okay. Aber, ähm, Schöner, schöner Kasten. Ja, was kann ich... Warte mal, ich sogar guck hier, mal, so ist ne? sogar, sogar hier an den Kanten mit, äh, Mit den... Äh, den das mit musste den ich Schiefen. machen, damit sich das bewegen kann. Ja, oder man hätte auch einfach freilassen können. Ja, nee, das wollte ich nicht. Na gut, 15 Minuten ja. sind es noch. Äh, ja. Ja. Kriegen wir hin, glaube ich. Oh Gott, ich sehe schon gar nichts mehr. Kannst kannst dich ja schon einfahren und so. Dann. Hä? Wo muss ich das jetzt verbinden? Warum baue ich eigentlich immer so klein und so viele Komponenten da rein? Das denke ich mir auch jedes Mal. Wow. Äh. What? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal. Das war ja mal schön. Sanfte Landung. Hui. Wow, es ist aber ganz schön heiß hier hinten. Hui, hui, hui. lit, ne? Ja. Und weg. <lacht> Jawohl. Hier geblieben. Fahrzeug aus der Kontrolle geraten. Ich weiß, ich wusste es. abgeht wie Schmitzkatze, aber hoi. Aber hui, so. Hui. <lacht> ja, also du hast noch, äh, du hast noch locker zwölf Minuten, um. Äh, das Fahrzeug, um, um dein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, ähm, du hast aktuell keinen einzigen Knopf an Sitz gewonnen. Noch nicht, aber was mache ich ja gerade? Du siehst, aber ich sehe auf jeden Fall zwei Knöpfe, die da sind. Schalter, zwei Schalter, ja, genau. die vielleicht knöpfe umwandeln sollte. Jetzt wo du sagst, weil Schalter sind ziemlich dämlich. <lacht> Weil vor allem, vor allem, vor, vor allem halt mit 5 Sekunden, dann schaltet man sie an, dann denkt man immer dran und dann nach 5 Minuten geht's ab. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt eigentlich. Äh, knapp. Und dann kriegt und man dann kriegt man es halt immer halt schnell genug aus. <lacht> Was geht wohl in Augenblick? Also, also ja, es sind auf jeden Fall vier Timer verbaut. Die sind alle 4 auf 5 Sek Sekunden eingestellt. So wie die Vorgabe hier auch war, das heißt es passt. Ja, also zehn Minuten hast du noch. Nicht vergessen am Ende natürlich, wie immer, Fahrzeug speichern. Obwohl ich wollte es einfach löschen. Ja, es ist, glaube schon genug Leuten oft genug passiert, deswegen. Uns, ja, nicht, uns zum Glück noch nicht, wir sind so professionell, uns wird es niemals passieren, aber ich sag's einfach nur, Der aus Vorsichtshalber. Die Jungs äh, haben fertig. Fuck. Juli ist hier schon ein paar Minuten rumgetanzt, Leon hat bis auf die letzte Sekunde noch was gemacht. Ich präsentiere die Kettenrampe. Und schon wieder so ein kleines Fahrzeug. Aber spitz dieses Mal. Wenn du nichts weiter, weiter zeigen willst, dann kommt Juli. Juli stellt sein Fahrzeug vor. Selbprinzip, wie meinst du hässlich was hast du für eine feuerwerkrakete hier gemacht warum strecken naja. die züge raus das ist das bunte etwas das bunte etwas okay und du ja. willst auch nichts weiter vorstellen ja, das ist halt das bunte etwas okay er es gerne ein bisschen zu bunt nehme ich ganz kurz ach du das Tool in die Hand. <lacht> und überprüfe ich alles also es sind genau fünf knöpfe auch. also dann sie dürfen die fahrzeuge verwenden sie haben den äh, den regelcheck haben sie bestanden dann äh, geht jetzt wie immer ganz klassisch äh, battle mit drei leben wer jetzt drei leben hat hat wird natürlich verloren draußen ist man wenn man so. hier draußen den Boden berührt und in der Arena nicht mehr. Also man, könnt, man, man könnte zum Beispiel nur in der, von der Position in der Arena sein, wenn man aber den Boden nicht berührt, ist man raus. Aber ich denke mal, das sind hier relativ flache Fahrzeuge hier, das dürfte jetzt nicht so das Problem werden. Also, dann würde ich sagen, das erste Battle geht los in 3, 2, 1... Los geht's, so ganz langsam wird sich ran getastet. Es braucht erst mal fünf. Es braucht erst mal fünf Sekunden Aufwärmphase. <lacht> so die verstecken sich jetzt grandios im Busch und Leon wurde rausgeschoben. Das ist halt das Problem, wenn man ganz symmetrische Fahrzeuge braucht. Dann weiß man nicht, was vorne hinten ist. Leon wurde ganz locker flockig von Judy rausgeschoben. Ich würde sagen, es geht los in 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Judy biegt erstmal mal ab. Oh, Angriff von Neon, aber... Oh, wird Leon noch mal rausgeschoben und ich bin noch in der Arena. Er ja, berührt Mit den Boden. Vor? Ja, oh, oh Juli, äh, Leon steigt erstmal aus. Also die Reifen sind auf dem Boden. Und äh, jetzt ist er aber aus. gewesen. Fünf Sekunden ist das oh, das Gott. oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! <lacht> Mami, Mami, ich brauch Grip. Ui. <lacht> du brauchst Grip. <lacht> So, ist jeder in seiner Ecke. Yes. Ich weiß bei Leon nicht, ob er nach vorn, ob er nach Judy guckt <lacht> oder schon in die Ecke und aufkippt. Aber ich würde sagen, das letzte, vielleicht letzte Battle geht los in 3, 2, 1. Was macht denn der Taste nochmal? So, mal, Judy was? fliegt raus in 5. Ne, warte mal, was macht denn der? <lacht> ah, oh Gott, hört doch auf! Ich habe 4 einmal angemacht. Was macht 4 nochmal? Ach ja, stimmt. Was macht 5? Macht was macht 5? Mhm. Ah oh, ja, stimmt, 5 war das! Lol! Man kann Das wusste ich bis gerade nicht, man kann durch Pisten nicht schaden. Das ist ja mal. Das ist ja mal Mega-Cheaterei! Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, <lacht> ich hab schon diesen gemacht. nein, nein, nein, nein, <lacht> <lacht> nein, nein, nein, nein, nein, <lacht> nein, <lacht> Man Scheiße, sind, nur das, nur sind, das die, sind das die... sind das die Schubdüsen? Ich weiß nicht, ob das die Schubdüsen sind. Nee, das waren nicht die Schubdüsen! Oh ja, Gott! Ja, passt, ja, vielleicht. Ja? Nee, nee, nee, was? nee, nee, nee, nee, nee! Nee, was macht denn das Ding? Ja, okay, Ja, nee, also. als ob die Schubdüsen waren doch... waren doch drei. Ohhhh, so, oh. hör dir den! auf, Gas zu geben, du Drecksauter! Ah. Oh Gott, was macht denn das? So, nächster Angriff. In 5 Sekunden oh, geht's oh, ja. oh, los. <lacht> oh, oh, oh, oh. Ich bin draußen. Nee. Oh, ich bin selbst auch rausgeflogen. Stimmt. Ja. Was bist du? Angriff. Leon. Angriff. Leon steht, ja. Leon steht aus der Arena raus. Dann, ich, äh, ich, hab, merk, ich hab zu wenig Motorpower äh, und zu wenig. Äh, ne. Das mit der mit zu wenig Power, das haben wir schon öfters gesehen in den, in den Scrap hier. Sir. Damit hat's Juli ganz eindeutig gewonnen mit 3 -0. Äh. Ganz klarer Sieger, der Juli. Ich hoffe. Yeah. Mit 5 Sekunden Verzug konnte er sich freuen. Ja, die letzte Runde, die war hoch. So, also einmal noch ein Fest zum Abschluss. So, in 5, 4, 3. Oh ja! Oh. Jetzt ist, jetzt, ist, jetzt ist Judis Feuerwerkrakete auch in die Luft gegangen. Ich hoffe, euch hat einen Reifen verloren. Er hat eine Reife verloren. <lacht> er Juhl hat sogar zwei Reife verloren. <lacht> mein Gott. Okay. Ah, Ich hoffe, schön. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Dann ist wieder Juli der Moderator. Nee, doch. Nee, nee Leon. Ist, dann ist Leon der Moderator. Ja. Bis dann. <lacht> tschüss. Jo, tschüss.